Hi und Willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Und zwar werden wir erstmal unseren Charakter wechseln, weil warum schreiben wir ihn immer noch Mega Man? Okay, äh, wen nehmen wir denn mit? Wen können wir denn hier viel erreichen? Wer bringt uns denn hier den Erfolg? Wir haben schon fast jeden Charakter. Ich weiß, ich habe Snake letztens freigeschaltet, aber mit dem werde ich nicht gut. Darum lass mal Mr. Game Watch spielen. In schwarz natürlich, in Originalform. Vielleicht bringt das. Mr. Game Watch geht noch so. Um Steuerungs. Von der Sichtweise ja dass ich den noch halbwegs steuern kann. Tiefes Einatmen. Smash of Science, sie genanntes Zeitlimits. Abgegeben, der Gegner, Gegner hält sich fortlaufend. Das kann ich auch. Tiefes Einatmen. wir wohl gedacht, wenn wir das nicht schaffen, also? Wir haben wir noch haben halbwegs Zeit. Okay, ich glaube, hier brauche ich einen Charakter, der wirklich, boah, wirklich ein bisschen mehr abzieht und angefahrt die halt. Ab, wer seht ihr das? Wenn mein Dings fertig wäre, ne? mein oh, oh. So, ich brauche irgendeinen dicken Charakter, der ich weiß auch genau wen wir nehmen. Donkey Kong, Planung, wir spielen Donkey Kong. <lacht> also, dem müssen wir hoffentlich hier ein bisschen mehr raushauen. Hat. Da ist immer einer in der Ecke, ne? Der sich hier... Das ist mich eigentlich verarschen. Okay, da ist ein bisschen übel. da an, ne? Ich muss hier oben bleiben, habe ich hab ich mache gar nicht diesen Kampf, weil das ist so was von nervig. Ne? Ich hab jetzt, so ein Dreck habe ich jetzt keine Lust, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mich amüsieren mit mr Kevin Watch. Aus hier. So ein bisschen zu doof. Gut, was haben hier noch? Infinite. Aus, ausmisch Okay, das schaffen wir ja wohl doch. Teilverwandlung für Gegner. Ist das? Oh nee. Ich ja, bin der gegen den Kopf geworden. macht jetzt. Gut. Hm. wenigstens ein Erfolg mit gemisster Game Watch. Wir könnten mal in diese Bowser-Festung hingehen. Ne? Da sind wir irgendwie... Oh Gott, vier Sterne. Den um zu gewinnen. Also Peach. Komm schon. Wird da irgendwie zu schaffen sein. Wir müssen nur Peach erledigen. PJ wird ja wohl hoffentlich auch von diesen dingern hier getroffen. Da ist irgendwie so diese Stage. Wo bin ich da? Die irgendwie. Ja, wenn ich jetzt jemanden nette, der konter könnte, ne? Die mark oder so. Anders als Lacoste. Und die rennt natürlich weg. okay So, ich habe idee die idee ist die schnappen uns das Teil, ja. oh, dieser ich wollte die mit dem schlüssel erschlagen da ist nicht so schwer wollen wir diese fässer anfangen hier runter zu rollen falls sie mal runterrollen würden das wäre richtig gut gerade ist eine Donkey Kong Level und Mario läuft ja mitten Hammer. Oh nee, das wollte ich jetzt nicht haben. Das ist trotzdem nicht so schwer. ich eine ne bombe runterfallen lassen was hat okay, mario direkt runtergefallen ist aber gut aber gibt diese blöde ich krieg diese blöde tust du nicht gefasst damit ich diese uhr einsammeln würde dann könnte das gut ja ablaufen und dreck Oh, der ist nicht runtergefallen ehrlich war oh, junge ehrlich man wird mich verarschen bleibt gefälligst hier mann du mach was oder oh, ist da sowas von Oh, so was von Kacke, ey. Ne? Oh. mich passt voll in diese Welt rein, erwarte Warte. Das ist so wieder so was von dämliche Level. link versuchen wir mal die ganze zeit wegrennen so klar ja wieder so ein kack ist auch bei dem wirkt das nicht weil er jetzt gerade erst gekommen ist Wie schnell er sich bewegt. Aber noch so war oh, Junge, bleib hier. Warten jetzt. Ja, komm, da ist gut. Boah, ich will dieses Ding ein, damit danke. Boah, ja. äh, Wer lenkt sich so einen Scheiß aus, ey? Und das ist auch noch auf Zeit. Was hat er für ein Kack? <lacht> Ey. Mann! Oh. so unverschämt, ne? Na komm. Gibt's einfach nicht. Ja gut, der ist wieder runtergefallen. Ich muss ja auf Zeit gewinnen. Das ist ja wieder der. K... Ich, hab, ich dachte, ich habe wenigstens. Also weißt du, wie schafft ihr die, die all diese Angriffe auszuweichen die hier? warum bleibst du hier? Wie ist der Computer so gut im Ausweichen? Ey? Einmal getroffen ist ja. Boah. Das ist so eine scheiß Boah, das ist so ein scheiß er die Sonne bescheuerte Level ausgedacht, können wir noch hingehen es war ernsthaft die rennt die ich krieg die nicht mal getroffen also irgendwas sicher irgendwo ein Gebiet wo noch ganz viele Leute sind hier meinen fest Festung würde ich sagen da bist du hin die Dinger die Elfa-Trophäe ist glaube ich nicht so nervtötend also wir spielen jetzt Link einfach. Bereit? Weiß, das Spiel auf Nintendo irgendwann mal. War. Wenn ich vorher Toros spiele. Nicht. Tschüss. Ich wollte schon sagen, das wird nicht so schwer. Der eine Kampf, der war so was von gestört, ey. Ah. Links Luftangriffe, links. Ach so, der link heißt Langsam weiß ich nicht mehr genau wo ich überall noch hin kann und wo nicht äh, wollte ich da rein ich glaube ja ich glaube ich wollte da richten da in die richtung ich muss aber jetzt zurück aber ja komm wir sind ja es ist noch ist er ist ein coffee Komm, du machst deine Items. Okay. Falco, gut. Wir schon schaffen. Ach, schöne Musik. Schon wieder diese Level. Ja, komm her. Tee? macht den Fall fertig, ey. Natürlich muss eine Melinda da sein, die mir... Mehr... Immer Gegner mit Melinda als Verstärkung. Der ist immer das Schönste. warum oh, komm schon, der hat 149... Boah, Junge. Komm, Blick raus, Mann. Gut, wollte schon sagen. Ja nicht krieg hier. Macht schon wieder Immun gegen einschlafen hat so gerade. Ich hoffe, was gegen Donnerböden Immun macht. Da brauche ich, damit hier bei jomas Dojo mal rein kann. Da mal gewonnen. ist Da ich vielleicht auch mal benutzen. Ne einige. Dann das Leben schwer, aber wer für Gegner. hat ah, nee. ich schon gerade eine sehr nervige, gerade einen sehr nervigen Kampf da möchte ich jetzt nicht noch mal machen. Da kann ich irgendwie so ein Luftschiff oder irgendwie so haben, damit ich hier durch die Gegend fliegen kann. Ich weiß hier die ganze Zeit nicht, wo ich hin muss und wo ich schon war wo noch viele Gegner übrig sind. die die schau ich auf jeden fall nicht gar nicht erst versuchen vor knaben ach das genau wie komme ich dahin das ist ein kämpfer da will ich hätten der um, boss Und das war auch schaden außer aus So, wo war noch mal pausas Weiß hat jemand? Da komme ich jetzt gleich wieder zum Anfang, ne? ja, da bin ich jetzt auf der anderen Seite. Jeff. Wo komme ich hier hin? Super. <lacht> ja. So, jetzt glaube ich hier dieses, ja beim kopf nein danke warum ist noch was große fee Gehen, schneller auf ja Meiner, aber auch kommt schon ein kampf nur gott habe ich mein artwork von diesen oh nee Was stand da gerade? Jetzt auf Spezial unten oder oben ein? und die setzt auf ihren da unten irgendwie ein? Oh, was? jetzt gerade voll hoch oder? Oh Gott, das zieht mich an! wenn ich aber nie im Leben töten, ja. Wer passiert noch mal? Wenn sich hochheilt. Oh, nee. Oh, ich hasse, dass der jetzt diese Ultimate hat. Wir haben voll, äh, einmal massiv, okay. Ich, die haben Link irgendwie voll verlaufen für mich, ey. Die haben den Greifarm weggenommen. Die haben die Bomben Zeit gemacht, was auf den ersten Blick irgendwie gut klingt, aber. Okay. Aber irgendwie ruiniert das irgendwie alles. Die haben irgendwie zu viele Sachen gemacht, die ich nicht gut finde. Als Link Main, also echt nicht zufrieden. Aber kann endlich mal dahin gehen. Gut, da war man noch gar nicht. Das ist ein Kämpfer, der von zwei Leuten beschützt wird. Am Mario. Das ist irgendwie kein wunder dass ich jetzt viel besser mit, mit tun weil er hat noch die genau gleichen angriffe wie link und ja muss ich wohl auf den rüber wechseln weil erwachsener link bringt irgendwie nicht mehr so oh. Oh, jetzt ich verarschen aber ja, habe ich natürlich eingesammelt tschüss Hört die eigene sprungkraft glaube nicht dass das irgendwann mal sinn irgendwie sinnvoll wäre für mich Hilft mir irgendwie nicht. So. Aparoid. Aparoid. Ja, ich scherze auf dich. Toll Mit... Verwandlung für ihn. Ja, natürlich. Okay. Du bist Metal Ripley oder was? Ja, das ist auch so ein Ding, Mann trifft sich selber mit diesen ferngezündeten bomben würde ich nicht gut wenn ich meine bei den anderen bomben ist hat auch so von den anderen links aber trotzdem was hat was hat nicht an oh gott schuss nein sind der jetzt da ausgewichen hey. ich habe erhöhte ja schwerkraft wie kannst du nicht so schnell raushauen 46 hallo Hat ja gar nichts gemacht Komm wieder wenn du einen stärkeren angriff hast ich erst mal diesen bürger Au. warum auf mich da ist noch einer das ist ein riesiges monster schieß auf den da ja, kommt ja, er hat er voll gemacht Boah. Ich mal versuchen den nach rechts oder so zu hauen aber ich treffe damit nicht schon wieder seine ultimate voll ja genauso viel wie vorhin ab ich habe mich da ich habe mich in einer ultimate geheilt Was machst du jetzt oh, danke falken äh, gerade nicht gut weiter Ey. aber ja falko ja ein neuer Main, äh, neuer Main, <lacht> neuer Main, ja. Ein Main ist in Reichweite. So, weniger am wahrscheinlich Nahkampfwaffen, wie Schwerter und Peitschen. Boom. Das war meine Abwehr. Wäre nicht schlecht. Falco. Den, den, den, mit wenig im nächsten part spielen, werde habe ich habe ich eigentlich schon mal jemanden damit richtig getroffen? Habe gefühl diese Bomben haben mich immer mehr getroffen als ich irgendwie in anderen getroffen habe. Oh gut. Nachdem ich das sage, hätte da sogar beinahe jemanden rausgehauen Weg mit diesem Stab. So Magical Girl oder was? Magical Bird, oder? Stab echte Männer kämpfen mit Schwerter, Rot. Ich läuft er ja lieber in den Bumerang rein als sich von meinem Schwert zu treffen, wenn er eigentlich klüger ist. Na ne? oh, gut, dann war ja weiter. Gut, ich bin mal hier irgendwo lang gegangen mich auch als getötet gekriegt habe trace unsichtbarkeit für gegner jetzt wohl eher mit unverwundbarkeit gehen sollen bei unsichtbarkeit das interessiert mich ein Dreck. Oh, ich liebe es, wenn dieser Angriff trifft in der Luft so stylisch. Gut, bis jetzt läuft ja. Jody Summer, die haben wir gerade erst bekommen im letzten Part. Der Gegner ist schneller und leichter. Okay, das ist nicht gut. Habe ich so ein Kackgeist? Hm das ist schon muss bekommen alle gegner leichter oder wo sie Her. Ja. Ja, das ich vom Boden treffen gut. War Captain Parken, ey. Ach, bist wie kannst du das Wagen, die gleichen farben zu haben wie wenn ich dich steuer. sagen Ich nicht ich rausgeflogen. ich bevor ich meinen dritten tritt machen konnte gegrabt, gibt es einfach nicht falsche richtung habe oh ja. ich eben tschüss nein triff oh, du willst mich verarschen tschüss Ach blind gold läuft überraschend gut mit link die ganze zeit also ich mir mit doch überlegen den ich als main abzuschwingen Starman, ein ding oh nee helfer trophäen und metallverwandlung auch noch aber es ausdauer mehr schnell das Metall jetzt nicht so. Ah oh Gott. Boah, ehrlich. Lass mich den treffen, ey. wieder mich immer genau trifft, ey. es gibt's einfach nicht. Soll ich eher auf Nest losgehen, weil irgendwie den zu treffen ist, irgendwie voll schwer oder so jetzt natürlich auch einfach weiter draufhauen, bis er stirbt? Alter, so aber ein paar Geister für Tanja. ist ein Dojo, ehrlich. Sehen wir es in der nächsten Folge, wie es ausschaut, und das mal auch einkaufen. Ich gibt es ja zu kaufen oder so zu teuer. Herzkeule, ich muss irgendwas finden, was irgendwie Elektroböden immun macht. haben schon, ja da muss doch mal hier so verkaufen. Lernjuwelen damit das ist neu damit. 99, okay. Sollte mein Geld nicht so ausgeben für die Dinger. Vielleicht gibt es ja so einen geil 4 Gegner. Geist Schnitter, ja was soll's. Shield Knight. Ja jetzt habe ich sowieso zu wenig Geld, also. Ach, Durengard, genau. Da war ein cooles Pokémon. Vielseitig. wählen äh, Schnäppchen, Herr damit. Die rote läu Was? Der rote könig Okay. Oh ja. Ja, Danke schön. Okay, hier kommt irgendwie nichts Neues. Ich sag, schon habe ich seit Ewigkeiten nur diese vier Dinger. Da kann ich irgendwas noch hier kaufen. Auf was will ich denn hinbauen? Zieht Heilungs items in der Nähe an. Doppel Ultra Smash. Das wäre auch nicht schlecht eigentlich. faktor Reflektor. Notfall Angriff. Katapultiert. Von der Schwert katapultiert werden während des Sprintens. Schussitems. Kantengriffe. Ein leicht stärker Angriff. Schutz. Ich glaube, hierauf sollte man mal so ein bisschen. Ne? Ja, Luftangriffe plus zum Beispiel. Würfe plus plus. Luftsprung plus 1. Oh ja, das ist auch gut. Ich wollte ja eigentlich Geister füttern, ne? Ja, wahrscheinlich gar kein Geld haben für, aber was soll äh, ich will mal ein paar hier evolvieren. Die noch entwickelt werden können, natürlich. Wie zum Beispiel Seigard. Sind die Schwachen, weil die bauen nicht so viel Dinger. Oh. Warte. Höchste Level und boah, ich habe schon wieder so wenig. Jo, mach. Krass. Ich bin gar ich so weit gespielt. Oh Legende, hat Optimum Form. Das ist natürlich wieder gut alter das ist ein sehr starker ding mal hochleveln ein bisschen hm, ja nicht schlecht nicht schlecht notfallheilung verheilung wird auch nicht schlecht werden gut meinen Stein bekommen dafür Nö. Gut, aber ich sagen, wir gucken erst mal im Shop nach. Hier gibt es halt da was geiles. Zum Beispiel Kämpfergeist hier von dem wie fit Trainer sexy Mann der wir für Dreck, Pünktchen -Krad. Heute war ich gerne um Mario Kart. Äh, sein der Munition ist das Sandman Man und fand schaut nein. Gut. Ich sage, das war's für diese Folge. Wir hatten Spaß und hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön und ciao, ciao.